ja und willkommen mein name ist dann die und ich begrüße euch zurück zuletzt gegen kingdom als 3 immer noch mit den kampftoren hier am werk und ja wir haben die erste hälfte erledigt jetzt kommt die zweite hälfte und ja ähm, aber bei hier, ne? oh, ich habe dabei hier und ich 21.000 das war ich doch schon ein bisschen mehr den ich oh. meiner war hier ne? ja also doch schon gut reiner rang 8 so so, jetzt richtig ich warte ich habe schon wieder falsch rein mal gemacht ja letztens habe ich die siebte genau okay dich muss ich fotografieren Na, endlich mal boah letzte Fotomission also nehme ich jetzt mal an, ich habe noch keine neue bekommen bisher Blitzka, nein, okay. So. Guck mal, wie ich jetzt auf dem Bild unten rechts aussehe, komplett im Weiß. Da war schon boah, <lacht> Was ist das denn? Oh. Ah, okay, das. Das zweite ding okay kriegt die alle nur einmal aber was weiß wenn ich jetzt zweimal eine niemandswache wache plus herstelle dann kriege ich das dann immer wieder oder keine ahnung jedenfalls ja eine fotomission erledigt und wir haben jetzt alle ne? 20 wäre eine gute zahl ich glaub, da waren 20 ne? so, ich wieder raus ja Nächstes in, in den boah. Boah, war dabei ich noch ich nirgendwo gefunden, und dann bin ich irgendwann auf der nach diesem blöden Labyrinth gewesen. Und bis ich das mal wieder gefunden, habe da ist ja richtig zum Kotzen, <lacht> oh. aber ich weiß jetzt nicht. Was mir extra hier so natürlich. E Eislabyrinth. Aufzug hoch und nach dem Portal. Also ja. So habe ich mir notiert. also Das ist echt gestört. So, wir müssen erstmal hier hin Da kommen wir nämlich zum Eingang vom Eislabyrinth. Und ja. Ich habe irgendwie immer so ein bestimmtes Gebiet gesucht, das ich nie wieder gefunden habe. Und ja. Bis sich da mal wieder gefunden habe. Boah. War so zum Kotzen. Na, wird er jetzt sehen, Ay ich möchte mal gerne an einem Mogelshop. Shop. Komme ich irgendwann an einem Mogelshop Shop vorbei? Ich lasse mich mal meine Notizen gucken. Ja, ich glaube schon beim nächsten Dingen. Na, ich vergesse ein Ding zu lesen. Oh. Gott lesen einmal bericht nummer 8 die echte organisation sehr nord ist es zwölf Quets, zusammen die er zusammen mit seinen wahren tatsächlichen ich als die echte organisation 13 betrachtet nun da er sie alle beisammen hat gelten dem und ich nur noch als reserve auch andere die in der alten organisation die in der alten organisation senders gedient haben haben den gleichen weg wie ich eingeschlagen und sich dazu entschieden, ihre wiedererlangte Menschlichkeit aufzuhören und als Niemande nun der echten Organisation beizutreten. Nicht jedoch Semnas. Semnas kann, kann in der Gegenwart nicht existieren, da, hier bereits einen Seher, da es hier bereits einen sehr Nord gibt, den alten Mann, der in der echten Organisation 13 das Sagen hat. Das Menschensein des alten Mannes hindert seinen Herzlosen und seinen Niemanden sowie andere, die in der Vergangenheit besiegt wurden und sein jüngeres Ich daran in dieser Zeit zu existieren. Um dieses Problem zu umgehen, nutzt SeaNot die prototype repliken die ich in der Vergangenheit als Gefäße erschaffen habe und bringt die Herzen seiner anderen Nichts aus der Zeit, in der sie existierten, zu sich. SeaNot befall mir, die Prototypen weiterzuentwickeln, damit ihre Originalen noch näher kommen. Äh, meine Kreation zu perfektionieren, damit sie wahre Menschen aus Fleisch und Blut beherbergen können, kommt auch mein meinen eigenen Zielen zugute. Alles, was ich im Sinne meiner Wiedergutmachung nun noch mache, nur noch tun muss, ist ein Weg zu finden, so viele Gefäße wie möglich an diejenigen weiterzugeben, die sie wirklich verdienen, wechseln. Ehrlich, dass äh, die replicas alles sind, macht sehr viel mehr Sinn, als dass die alle irgendwie aus verschiedenen... Ja, ich weiß, Gofi, das sagt er jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe. er macht irgendwie mehr Sinn, dass das alles Replikas sind, als dass die aus verschiedenen Zeiten irgendwie kommen. Also hat er jetzt irgendwie die Herzen von anderen aus anderen Zeiten genommen hat und die in die Replicas reingepackt hat. Da macht irgendwie mehr Sinn. Weil das habe ich mich immer gefragt. Wie kann irgendwie so? Und ich habe jetzt, ich bin jetzt immer hier rumgerannt, ne, in diesen Gebieten und ich bin immer im Kreis gelaufen und ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, hier kannst du ja den Aufzug nutzen. Da kommst du dann irgendwo hin. Boah, habe ich echt frustriert. So, jetzt will ich noch gucken, wo halt hier hier nochmal war. Ich glaube wo da hinten das hat mich immer irgendwie verwirrt irgendwie wie können die bitteschön zur gleichen zeit existieren wie kann irgendwie sehr nord also sehr semnas und anzim sind ja erschaffen worden nachdem sich irgendwie terra nord hier in einen herzlosen und einen niemand hier aufgeteilt hat ne? Und ja, wenn er sich einmal aufgeteilt hat, ne, dann kann er ja nicht gleichzeitig auch. Warte mal, ich glaube, wir haben nicht falsch, ne? Ich meine, wie, wie kann denn bisschen Terra Nord existieren, wenn wenn er sich irgendwie in zwei Leute aufgeteilt hat? das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Und ich weiß jetzt schon wieder nicht, wo ich hier bin. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ich weiß es aber nicht. Boah. Ja, ich glaube, hier lang war das, ne? Ist ein Gerät, ne? Und hab ich habe ich mir schon wieder ja, hier, boah. aber boah, ich hasse so weit. So, hier glaube ich, ne? Da, da ist es. Gut rang 9 ja gut aber weiter mit diesen sehr einfachen kampftoren hey und äh, Marshmallow ist auch da oh, wir sind hier okay jetzt wollte ich mal wie schnell der freck das ist das wollte ich eigentlich nicht machen ist so gestört wenn wir schon hier in diese Gebieten ja kämpfen, dann hätten sie auch direkt irgendwie hier die Bosse reinpacken können. Jetzt mal ganz ehrlich, ey. was soll das eigentlich? da guck mal, der schon fast tot wieder. Wie macht er das? Der hat, der hat 400 HP. verstehe nicht. Ja, aber wir Ultima Formel. Boah, ich wollte ein andere machen. Boah. Ich tue einmal L2 rücken. Oh, Berserker. Gerne, ja, wo waren die? Müssen erst hier auftauchen. Ja, wissen was von mir? Ich habe Donald gehört. ich wollte immer irgendwas geil Donald. Oh Gott. <lacht> mein Ding ist abgelaufen. Gut. <lacht> Dunstkristall, so jetzt müsste ich alle Sachen beisammen haben und um die restlichen Sachen herzustellen. Und ich hoffe, ich habe auch alles andere schon hergestellt, weil sonst muss ich mich echt wieder durch die Listen hier so durchgucken. Muss ich Gummifon öffnen, habe ich das schnell gestellt. Da muss ich zum Mogel Shop, das ist auch doof gemacht. Ich meine, überhaupt kann hat nicht im Mogel Shop angezeigt werden, ob ich das schon mal hergestellt habe. So, was haben wir hier? Ich bekomme schon wieder so viele Sachen hier. Schadenskontrolle. Macht das nochmal. Schauen wenn ein LP bei 25, ja. Aber irgendjemand hat FP bekommen, du. Und du hast alles. So, ich kann jetzt eigentlich nicht sehen, wie viel HP der eine Typ hat, aber okay. So, habe alle niemanden. wenn nur noch Herzlose. Nein, ich schätze. Geimer bricht 9. Analyse von Ansims Daten auszug 1. Ich habe die Daten studiert, die mein Meister in Rikus Händen gelegt hat. Im folgenden ich die vorläufigen Ergebnisse meiner Analyse analyse da in sowas herz befindet sich drei voneinander abgetrennten behälter jeweils das Herz eines anderen alten. Ein Bälter enthält das von Roxas, ein anderer hält ein zweites Herz, das schon fast genauso lang ein Teil von Zoras. Ein anderes hält ein zweites schon fast genauso lang ein Teil von Zoras ist Shion der dritte welter beherbergt sein, äh, sein herz bereits viel länger alle drei herzen sind mit dem von zu und keine eigenständigen entitäten mehr jeder jeder versucht sie tatsächlich zu extrahieren könnte sie von so als ebenso fatal erwiesen wie das was ihn überhaupt eins zu einem herzdosen werden ließ ja da wurde auch irgendwie nicht erklärt wer ist das andere herz in zora steht ja, sind so viele fragen irgendwie offen geblieben mein gott oder wurde halt irgendwann schon erklärt und ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Oder ich habe da gar vergessen, keine Ahnung. Zuallererst muss für jedes Herz ein Gefäß existieren. Als nächstes ist eine Art Funke erforderlich, um das Erwachen des Herzens zu induzieren. Die ideale Lösung wäre natürlich, jedes Herz wieder seinen eigenen Körper zuzuführen. Aber, wie auch immer, ge geartet die Lage bei der beiden unbekannten Idioten ist, in Roxas Fall dies nicht mehr möglich. Dasselbe gilt für Namedee. Von der wir vermuten, dass sie in Kairis Herz wohnt immer auch sagen wenn wir ersatzkörper für sie hätten benötigen all ihre herzen im grunde nur noch jeden funken menschen die ihnen wichtig waren und denen sie wichtig waren und die ihnen den weg nach hause zeigen können ein vollständiges und perfektes die eine vollständige und perfekte digitalisierung des herzens ist so möglich wir können einzig hoffen dass uns uns gelingt es teilweise rekonstruieren ich sehe daher keinen anderen weg als die Herzen, die wir so dringend brauchen, direkt aus Zora zu extrahieren. Glücklicherweise halten die in zwei von gespeicherte Daten nahezu perfekte Aufzeichnungen der Erinnerung der dortigen Bewohner. Und für Roxas und namen ist das essentiell. War schon wieder dunst Ja, wer ist der dritte Herz in Zora? Hallo. Wurde auch nicht erklärt. Also, mein Gott. Ventus. Boah. ich bin auch doof, ne? Ventus. Oh. Warte mal, Ventus? Roxas? Er hat gesagt, ein Herz ist schon viel länger irgendwie in Zoras Herz drin. Das muss ja Ventus dann sein, ne? Roxas ist ja bestätigt, ne? Da hat er gerade gesagt, eins ist zur gleichen Zeit wie Roxas hinzugestoßen. Also nehme ich mal ein Shion. Ne? Weil ich das letztens da so irgendwie dem verpasst oder was? Aber die, also Vanitas hat zum ersten Mal aufgetaucht. Das hat er gesagt: Hey, du hast Ventus' das Herz in dir. Und dann ist eine noch Roxas. Und dann hat irgendjemand, doch glaube ich nur gesagt, da ist noch ein drittes Herz drin. Da kann deutlich Dings sein. Warum komme ich jetzt hier wieder ja nicht hoch? aber das hatten jetzt schon wieder. Oh, ich hasse dieses Labyrinth. Ey dann kann ich jetzt ja nicht zurück ich kann doch von ihr aufzug war da unten ich bin noch mit dem runtergefahren. gefahren jetzt mich wieder hier durchkämpfen oder was oh. ich hasse labyrinthe warum existieren Labyrinthe? Hat irgendjemand Spaß an der Berinte. er hey, warte mal, jetzt bin ich wieder hier. Hier war ich doch die ganze Zeit schon und habe irgendwie den Eingang... Boah, warum ist denn jetzt nicht wieder da? Ja, dieses Gebiet hier. Hier war ich doch die ganze Zeit, ist ich halt letztens gesucht habe. Warum konnte ich von hier aus nicht? Boah, der Eingang da war irgendwie nicht da vorher. Aber so Scheiß? Ah. Ja, gesagt, mal wir hier im Royal kommen. Royal kommen. Sammelziele? Cool, ich habe alles. Dunkle Kette. Die war vorher nicht da. Okay. Dann niemals wache, habe ich ein niemands Wache oben? Dann herzlosen Keule plus Mit ne? herzlosen Kreuze. Jetzt müsste ich eigentlich alles haben. Ja, Meister spielt gut, mal auch abgeschlossen. Hm. Gut. Dunkle kettchen 1 ja super wir sind für eine belohnung für ja diese Dinger? da brauchen wir hier alles noch abchecken. Sparfuchs herzlosen sieger nein nicht wegwerfen wissen wir die effekte hier machen für den also zusätzlichen schaden zu was dann gerade ausgerüstet ist und MP Aska. Nee. ist besser ist bewusstlosen schutz überheilung niemand besieger ja kommen so, die habe ich immer noch also im grund gut speicher aber so wo sind wir arne karibik müssen wir jetzt 50 gut ich reicht alles hier so für den optionalen boss oder ist jetzt nicht irgendwie so weiß nicht verweilender wille stark oder mysterious figure also so eine hektik habe ich jetzt irgendwie keine lust heute noch karibik nur eins im archipel okay. Da. Ah, ich weiß das ist irgendwie in diese höhle wo wir die dings geholt haben ne? die black pearl oder die leviathan gut ja. Und dann sind noch vier stück danach noch übrig drei werden wir in diesem part noch machen 14 dafür wird ein extra part gemacht wie stark der optionale boss ist so, so ich muss äh, kurz hier in müssen wir einmal herumfahren brauchen keine krammen man ja aber oh, wir mich verarschen wo oh, ich sehe nichts ich gehe einfach da rein aber oh, ich kann da nicht mehr rein das schiff kam doch von da drin was mich die erstmal wieder alle legen gell? Hier. ist das Ding jetzt hier, oder? Ja. Ich kann nicht schwimmen, ich warte auf dem Schiff. so Boah. wir werden schon näher ran oh, da ist so, komm her das war jetzt mit schiffen ja kämpfen irgendwie voll irgendwie der mieser zug irgendwie ein stern nur okay dann kommt er her <lacht> dün, dün. Wo ich, ich habe ultima die ultimative der, der ultimative schlüssel ja ja ne, ultima gegen schie weil es wohl stärker genau deswegen will ich irgendwann den finalen boss aber machen während wir die ultima klinge hier haben ich auch keine so das rechnet so ein viecher seine da muss schon sagen nicht das gewesen wäre ne? okay, extra den ganzen weg hierfür so was dahin Alter, aber es ist nie auf einmal los. Was Ich hab so ein echtes Schwert dabei, ist richtig gut, ey. Richtig stylisch. Da kommen jetzt die auch ah, noch okay. Lass die Schwerter regnen. Au, Ja, zurück vom Mann mit Nehen, ey. Kannst du uns eigentlich wagen? Komm her. Ja, war schon. Wasserknöpfe, geil. Also irgendwie nicht... selfie -Posach. Ja, habe ich auch noch gar nicht geguckt, was das ist. Also ne? weißt du, dafür, dass diese Dinge erst nach dem Durchspielen verfügbar sind, ne? sollte ich echt irgendwie nicht Wasserknöpfe oder so als Belohnung bekommen. Ich meine, ernsthaft, da ist dann, was ich bekomme, nachdem ich das hier mache. Ah, okay. Let's see. Was? What's all this about? Right That's some sort of spyglass. Probably French, eh? Cheese. Yeah! Ein Zahn ist sogar irgendwie angemalt, so schwarz. als wird uns der fehlen. Cool. Haben wir noch nicht gebadet. Gut, Kamerbericht 10. Analyse von Ansem starten Auszug 2. Auf die Frage, wie man ihr Herzen ein neues Zuhause geben kann, ist die einzige denkbare Antwort Repliken. Wenn es uns gelingt, die digitale Erinnerung aus dem Archiv von town zu übertragen, sollten die Repliken in der Lage sein, die individuellen Erscheinungen jedes Menschen mit einem nahezu perfekten Ergebnis zu rekonstruieren. Und dann brauchen ihre Herzen nur noch den richtigen Funken, um sie zu erwecken, damit sie aus Sora und Kairi heraus und den Weg in die neu geschaffene Körper hineinfinden. Project replic war wahrlich revolutionär, aber zum Zeitpunkt der Auflösung der alten Organisation war es nicht abgeschlossen. Wie sollen wir die Forschung ohne Evan vorantreiben? Ein absolutes Minimum benötigen wir drei äh, Repliken: eine für Roxas, eine für Namen und eine für den unbekannten blinden Passagier in Zoras Herzen. Herr ja, Ventus, dann ne? all das sind kaum lösbare Dilemmas, die doch wie ich gerade mit den Analysen des. Daten meines Meisters beschäftigt bin, da ich mich dabei, wie ich mich auf einmal im Geschmack von Eiscreme erinnere. Als ich ein Junge war, aßen wir gemeinsam leckeres Eis, wenn wir zusammen spazieren gingen. Aber später wird noch genug Zeit sein, mein Verrat zu bereuen. Im Augenblick muss mein Fokus darauf liegen, Roxas und Namni wiederherzustellen und zu beweisen, dass mein Meister nicht als gute Absichten hatte. Okay, Lady okay. oh, mein Schiff steigt hier ausgezeichnet. Na, oh. so, Schiffe geht mir jetzt bitte nicht auf den Nerven. Ich will einfach nur zum Ding jetzt. Zurück. Ich will eigentlich nur hier raus aus dieser Welt erstmal. wo oh, ist ja gut. Ich brauche keine Kram. Wir sind auf Level 10 mit dem Ding, Leute. Ey. Das ist aber auch nicht locker, ey. Äh. Das ist weg. Ich will anhalten. Danke. Okay. Blub. So, ich muss am PC kurz mal machen. So, dann sind noch zwei in San Franz rein. Da ja, boah. kann hier ein Furz irgendwie. So, das würde jetzt ein bisschen doof obere linke Ecke der Stadt vorm Tunnel. Alles klar, und ich gehe mal tagsüber hin, weil laufen ja kein rum Was vielleicht ein bisschen doof wäre, weil Erfahrungspunkte, aber okay, was soll's. <lacht> Entschuldigung, ich muss die ganze Zeit weiß Ich weiß, nicht, warum mein kehl so weh tut. Ich habe doch nicht so viel gelesen gerade, aber ja. warum ist namine in dem spiel nicht vorkommen die ist auf dem verdammten cover also haben schon die ist am ende vorkommen und einmal so als stern aber da bin ich doch ein bisschen doof die ist auf dem cover die ist genauso die ist genauso vertreten wie alle anderen charaktere hier. die kommt noch nicht mal vor also irgendwie dafür das spiel so lange in entwicklung war haben sie doch irgendwie so ein paar geruschte Sachen ja gemacht. Die mir jetzt als so auffallen. er tut mir weh hier alles so herauszupicken. So, da ist ein Tunnel. Ist da? Ich glaube, ich sehe jetzt schon von ihr aus. Das auch, danke. von oh nein. Oh. So Rang 11. Los geht's. Oh, wir kämpfen wieder auf der Brücke. Ich geht mal weg hier ihr eigentlich Was, durchbrecher aber drei irgendwie so. irgendwie wie macht keinen schaden in sein gesicht treffen Aber ja ich habe die form sehr viel über als die überform aus kingdom 2 einfach nur weil wir uns in die Ver <lacht> verwandeln können ohne wir Goofy und donald zu bräuchten oh gott doch Aber diese typen die diese rüstung tragen ne? die Stimmt du gegner der zeiten da war schon <lacht> Ey, junge jing knöpfe geimer bericht 11 <lacht> alter was ist das wie so einfach mann er macht es nur noch schlimmer hat ja keine optionalen bosse sind nur hier so wellen von herzlosen am schaden weil sind nicht irgendwie nicht wirklich mehr gegen dieses viecher haben wir doch gekämpft im olympia schon warum ist das jetzt nachts na, wo gehe ich überhaupt hin jetzt gerade? Äh, südlich vom östlichen Speicherpunkt. Auf dem kratzer habe ich mir notiert. Voll ernsthaft. Da ist der Speicherpunkt. Auf dem Balken kratz da ich ja schon. Boah. Er ist ja schon. So, vorher aber lesen Beobachtungen des Webs Beobachtungen des Auszugs 1. Ich habe es geschaut. Der krieg hat sich genau so abgespielt, wie es auf der verschollenen Seite geschrieben stand. nun muss das Schlüsselschwert, das mir dem Meister anvertraut hat, einen anderen übergeben werden. Aus den überlebenden Pusteblumen werden wurden fünf bündnisführer auserwählt ich werde das Schlüsselschwert an einen von ihnen weitergeben und dann weiter zu sehen, wie sich die Zukunft vor meinen Augen entwickelt. Er ist vom Meister des Meisters, ne? Es scheint als hätte jemand den Platz vor, von einem von ihnen eingenommen und sich so unbemerkt unter sie gemischt. Einer der fünf ist also ein Betrüger. hat den Platz von einem von ihnen eingenommen. Einer der fünf ist also ein Betrüger. Jemand, der den meist, den der Meister nicht auswählt hat, okay? luxo könnte hat da dann sein dass mir der meister anvertraut hat okay ja dann kann er ja gar nicht der Meistermeister meister sein angeht werden an den überleben post und fünf von das führer auserwählt Nee, weiß geben und dann weiter sehen ach das sind diese ein okay ja ich ja okay scheint, als hätte ich jemand den platz von ihnen eingenommen und sich so unbemerkt unter sie gemischt einer 5 ist also ein Betrüger, jemand der den Meister nicht ausgewählt hat. Der Betrüger ist wie ein Virus in dem Programm, das der Meister so sorgfältig geschrieben hat. Der Virus hat ein seltsames Projekt im Gang gesetzt. Eine verwegende Verschwörung, die es den fünf ermöglicht, in eine andere Weltlinie zu fliehen. Aber wie kann das so was möglich sein? Wir reden hier von der gleichen Liste, die, die es dem Puso-Boom ermöglicht haben, nach dem Schlüsselschwertkrieg eine andere Weltlinie zu wechseln weil diese Kinder sind keine Meister sie haben gar nicht die mittel außer natürlich eine gewisse der magiemächtigen dame die aus der zukunft herbeischworen wurde weiß mehr als ich die mächtigen namen die aus der zukunft herbeischworen wurde Mal ein witz die ganze sache mit den bündnisführern hätte nach Hin nach vorschrift verlaufen sollen äh, sind diese neuen ereignisse nur ein weiterer teil des großen plans des meisters luxo luxo hat, hat geschrieben ne und da vielleicht war wieder nur ein stern okay <lacht> Ey. also jetzt so viele potenziale reinstecken können in diesen dingen ne? wir kämpfen einfach nur gegen random gegner ja weißt du die ich ja auch so irgendwie treffe in diesem, diesem spiel What? war nur durch san franzokia ja durch durchlatschen. weil die überleben alle mit einer p ehrlich ich hätte ja eigentlich ich könnte ja einfach durch san hier rumlaufen und die gegner alle erlegen möchte ich extra ein tor für machen also irgendwie nicht gemacht also tut mir leid das, echt das spiel auch mag aber trotzdem das geht irgendwie so nicht ist ein bisschen faul gemacht wenn nämlich schwarz es ist so viel anderes machen können ja bosse ja bosse stattdessen so weit hier vor allem von herausbauen kann man hier jetzt auch nicht so wirklich reden, also Was also, Ist halt immer so, ich steck mein Vertrauen in die DLCs und ja. Und ich es dadurch ein bisschen besser. Aber bisher ja. Geil Herausforderung. Ey eisknöpfe da krieg ich sowas dafür ich meine ich krieg war geheime berichte die mir ein bisschen mehr informationen geben vielleicht aber das war's auch schon hätte jetzt eigentlich nur dafür da dass ich mich mit ultima ja austoben kann Vielleicht ist ultima auch einfach nur so broken Aber ja ich kann mir nicht so vorstellen ich würde jetzt wenn ich jetzt eine andere Waffe nehmen würde dann wird halt ein bisschen schwieriger. Aber ja, okay, weiter mal hier noch. So, äh, äh. ich brauche eigentlich gar nichts mehr hier. Puh, keine Ahnung, weiß nicht, was ich noch ausrüsten soll. Ich brauche eigentlich nichts davon. So, boom. Beobachtung, Ausdruck 2. Selbst auf einer Weltlinie ohne Schlüsselschwertkrieg scheint Frieden nur ein Traum zu sein. In unserer Anwesenheit, Abwesenheit und der des Meisters tauchte eine Dunkelheit auf. Eine, die die Welt ganz sicher einen weiteren Untergang bescheren wird. Im all des Chaos habe ich mein Schlüsselschwert an den Bündnisführer vermacht, so wie es mir der Meister aufgetragen hatte. Ich überwachte, wie die fünf auf eine andere Weltlinie geschickt wurden, zu einem hohen Preis damit die Nachkommenschaft der Schüsselschwertträger gesichert ist. Und jetzt ganz ohne Schüsselschwert muss ich dieses Land verlassen, um meine letzte Pflicht zu erfüllen. Das bedeutet, dass ich meinen eigenen Körper aufgeben und mein Herz von Gefäß zu Gefäß weitergeben muss. So oft wie es nötig sein wird. Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber ich werde auch weiterhin den Lauf der Dinge in jede Ära fest im Blick haben, in eine Ära nach der anderen. Eines fernen Tages, ob ich ob in Jahren oder Jahrzehnten, Jahrhunderten oder Jahrtausenden werde ich diese fünf noch einmal treffen äh, irgendwann in der zyklischen geschichte der weitervererbung wird der Außerkorne erscheinen und den schlüsselschwertkrieg erneut entbrennen lassen wenn sündenbock wenn dieser sündenbock auftaucht und meinen schlüsselschwert in die hand nimmt kommt für mich die zeit in erscheinung zu treten meine um pflicht zu erledigen der verschollene meister wird erwachen ah das heißt ja meister aller meister kommt irgendwann zurück Boah. okay Boah, ehrlich? also nehme ich mal an, in der truhe ist irgendwie der meister oder das herz von dem oder irgendwie sowas. so was so hat der irgendwann wieder erscheinen kann nehme ich an ne? Außer der Theorie, dass irgendwie der, das Herz des Meister aller Meister in dieser Truhe ist. Und ja, keine Ahnung. Was ich jedenfalls weiß ist, wir sind jetzt hier auf zum vorletzten Dingen. Und ja, auf geht's. Ich finde noch toll, dass da irgendwie fast auch unbekannt steht, obwohl wir irgendwie das Ending gesehen haben und gesehen haben, wer das alles war. Also ja, man kann die Dinger ja erst kriegen, nachdem man das Spiel durchgespielt hat. Also warum, was? man irgendwie was, ja, weiß nicht. Es hat wie ein Kingdom Hearts 1 und 2, wenn man irgendwie auf Beginner oder so spielt oder auf Anfänger, dann tut man irgendwie nicht ein geheimes Ending oder so freischalten. Man so ist hat Also, wenn man mit Profi durchspielt, kriegt man automatisch. Wenn man Anfänger spielt, muss man irgendwie alles hier freischalten. Und ja. Irgendwie so nehme ich mal Läuft dann ab, So, hier ist Nummer 13. Ha, passend. Und ja. Nein, da, komm. hier könnte man gegen diese 1000 Herzdose wieder kämpfen und niemande war jetzt so perfekt aber nö kämpfen dieses dino dingen aus San Francisco. Oh gott was ding ist noch hier weil ich gerade oh, ehrlich ich bleib hier oben hier oben bin ich sicher ich eigentlich nicht so oft den losgehen aber okay ist das so, ihr seid erledigt. No, wofür und und und Donalds beide tot. hier hat schon wieder gemacht? aber ich mal mein Ultima Schwert raus, ne? Der lässt sich einfach bei den Haufen hauen, ja. Oh! Was ist das? Die sind alle weg, hoffentlich. Ehrlich, was eine Rüstung gepackt, bevor ich dich erledige, drei gestern und einmal habe ich Nummer 13. Gott ist klar. Gut, damit haben wir alle Kampftore bis auf das eine dem optionalen Boss. Und ja, mal gucken, wie stark der sein wird. Aber dem machen wir erst im nächsten Partner. Jetzt ein bisschen doof, wenn die irgendwie mit einem Schwierigkeitsgrad hier auf volle hoch hochgehen und alles andere bisher voll jämmerlich war. Also, ja, Geheimberichte haben wir alle. Alles klar. Beobachtung: Auszug drei erscheint, dass diese Körper dieser Name mein letzter sein wird. Die Leben, die ich über die Zeitalter hinweg gelebt habe, wurden Bände füllen. Doch jetzt muss ich mich auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist. Das Schlüsselschwert wurde erfolgreich von Generation zu Generation weitergegeben und es hat den Anschein, als würden sich nun endlich die Schlüsselschwertmeister erheben, der der Dunkelheit ergeben ist. Bis jetzt habe ich den Lauf der Dinge aus der Ferne beobachtet, doch vielleicht ist es nur an Zeit einzugreifen. Alles, was ich tun muss, ist die Rolle eines Narren zu spielen mit einer, mit einem Verlangen nach den Macht des Schlüsselschwerts. Ich werde die Maske eines Verbündeten tragen und um ganz aus der nähe ein auge auf mein schlüsselschwert zu haben Red eines verbündeten tragen ganz aus der nähe ein auge auf mein schlüsselschwert zu haben maske eines verbündeten okay Folge deinen herzen sorge für das äh, an also unserem pläne Furcht tragen mein armer bedauernswerter sündenbock das starrende auge ein schlüsselschwert gespielt aus dem auge des meisters aller meister er gab, es, er gab es an mich weiter, so wie ich es an andere weitergab. Durch das Auge hindurch kann er die Zukunft sehen, alles was sich jemals zugetragen wird. Über all diese Zeit halt hinweg, über Körper um Körper, Leben um Leben, war es meine Aufgabe, wach über das Auge zu halten, wie es von einer Hand in die nächste weitergegeben wurde. Es war eine lange Zeit, länger als ich es im Wort fassen kann. Doch nun hat der Schlüsselschwertkrieg endlich angefangen und Kingdom Hearts wird sich öffnen echtes und vollständiges Kingdom Hearts geboren aus der Konfrontation von Dunkelheit und Licht. Ich werde schon bald mit meinen alten Gefährten wieder vereint sein und in jedem Augenblick wird meine lange Wache zu Ende sein. Er wird wiederkehren. Ho, ho, ho. Kingdom Hearts 4: So, ich nehme mal an, der letzte Gegner, der mir hier fehlt, ist ein Herzloser und wird der optionale Boss sein. Ne? Gut, dann würde ich sagen. Diesen Boss machen wir in der nächsten Folge. Ich nehme an, ich bin gut gelevelt oder keine Ahnung. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ich mich an dem versuche. Vielen Dank fürs Zuschauen und Schickowski.